Es wurde viel über Demokratie gesprochen und ob die Demokratie in der Krise sei. Ich fand es überraschend, dass nicht über alternative Formen der Regierung gesprochen wurde und die vielleicht näher beleuchtet werden, wo man neue Input bekommen hat und vielleicht auch ein bisschen weiter out of the box